Das Internet kann man sich wie eine unendlich große Bibliothek voller Bücher vorstellen. Dementsprechend muss man auch suchen, damit einem die richtigen Informationen angezeigt werden. Wichtig ist, das Gesuchte in wenigen Schlagworten zusammenzufassen. Im Internet zu suchen, hat sicher schon jeder gemacht. Aber nicht jedem ist bewusst, dass es mehr als nur eine Suchmaschine gibt, die man verwenden kann. Jede Suchmaschine hat ihre Vor- und Nachteile. Alle sind es jedenfalls wert, mal ausprobiert zu werden. Eine Internetsuche funktioniert bei allen Suchmaschinen ähnlich. Wenn wir eine Suche starten, schaut sich die Suchmaschine nicht jede Website an und gibt die besten aus. Dies würde viel zu lange dauern. Stattdessen verwendet man einen Suchindex. Darin werden Informationen zu verschiedensten Webseiten organisiert. Wie bei einer Bibliothek, nur viel größer. Dieser Suchindex wird durchsucht und diejenigen Webseiten ausgewählt, die zu den Suchbegriffen passen. Diese werden dann bei uns am Gerät angezeigt. Sind mehr Informationen zu Suchmaschinen und Suchen im Internet nötig? Hier sind Links zu weiteren Videos zum Vertiefen.